In dem Schrank ist ein ganz besonderer Ort meiner speziellen Ordnung. Da ist zum Beispiel ein Schublad. die hat die Aufschrift Räumer von dem Vorhänger offenbar. Dann steht von mir drauf geschrieben Stimmgabeln von John Walker, das ist ein Hersteller von sehr guten Stimmgabeln in England. Wenn ich jetzt aufmache, ist drinnen aber eine kleine Box mit der Aufschrift Müllviertler Bioschafkäse. Drinnen ist aber dann kurz halbes oder dreiviertel Kilo handgeschmiedete Nägel, die ich einmal gekauft habe von einem äh, Händler, der die loswerden wollte. Die ich natürlich gut brauchen kann, bei sowas muss man immer zuschlagen. Ist natürlich irreführend für einen unbedarften, äh, also betriebsfremden äh, Menschen, aber ich weiß genau, was drinnen ist. Selbst wenn die Aufschriften irreführend sind. Also es ist eine Ordnung, die nicht aufs Erste für jeden als solche erkennbar ist. Aber solange ich mich auskenne, soll es mir recht sein. Und wo ist der Kosten her? Der Kosten selber stammt aus einer ehemaligen Arztordination in Linz. Die wurde damals äh, geräumt und der hätte eigentlich weggeschmissen werden sollen auf den Sperrmüll. Ich habe dann aber beschlossen, den nehme ich mit, weil der, für den werde ich vielleicht in der Werkstatt einmal eine Verwendung finden.